Hallo und herzlich Willkommen. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit der Zenit ICN Toolbox die User Experience Ihrer FileNet Anwender verbessern können. Der IBM Content Navigator ist eine mächtige Oberfläche für IBMs Automations- und Contentprodukte. Allerdings gibt es noch Verbesserungspotenzial, um dem Anwender das Leben leichter zu machen. Aktivitäten wie das Wechseln von Desktops, die Verarbeitung von Objekteigenschaften direkt in Excel, oder die Anzeige vielfältiger Inhalte in einem Dashboard könnten einfacher bewerkstelligt werden. Hier kommt die Zenit ICN Toolbox ins Spiel. Die Toolbox erleichtert die Handhabung des ICN für Final P8, verbessert die Ergonomie und bietet zusätzliche Funktionen auf einfache und intuitive Art und Weise. Die Toolbox kommt mit einem schicken Dashboard, das einen besseren Überblick und schnelleren Zugriff auf die relevanten Dokumente und Arbeitsvorgänge ermöglicht, zum Beispiel durch die Wiedervorlage von Dokumenten. Anwender können zwischen Desktops wechseln und ihre Einstellungen wie die Spaltenbreite speichern. Die Verarbeitung von Objekteigenschaften in Excel ist viel einfacher, da die Daten direkt in Excel-Format exportiert werden können. Beim Verschieben von Dokumenten in einen Ordner zeigt die Toolbox automatisch eine Liste der zuletzt benutzten Ordner, sowie persönliche Favoriten an. Das macht die Zielauswahl schneller und einfacher. Die Toolbox ergänzt Final P8 und kommt mit zwei Plugins, die die offizielle Plugin schnittstelle des ICN nutzen. Dadurch ist die Einrichtung sehr einfach und schnell. Kundenspezifische Plugins können bei Bedarf ergänzt werden. Das Dashboard beinhaltet konfigurierbare Portlets wie Favoriten, Ordnernavigation, Ad-hoc-Suche, und dokumentenbezogene Nachrichten. Die Dashboards können zentral vorgegeben oder vom Anwender selbst konfiguriert werden. Eine Toolbar ermöglicht einen schnellen Zugriff auf wichtige Hauptfunktionen. Anwendereinstellungen wie die Spaltenbreite werden gespeichert, sodass diese vom Anwender nicht immer wieder manuell eingestellt werden müssen. Anwender können schnell zwischen Desktops wechseln, zum Beispiel abhängig von verschiedenen Tätigkeiten ihrer Stelle. Eine Schnellsuche direkt in der Titelleiste macht Suchen einfacher und schneller. Dokumenten und Ordnereigenschaften können direkt in Excel exportiert werden. Beim Verschieben von Dokumenten in einen Ordner zeigt die Toolbox automatisch eine Liste der zuletzt benutzten Ordner sowie der persönlichen Favoriten des Anwenders an. Das macht die Zielauswahl schneller und einfacher und erspart unnötige Klicks. Dokumente, die an einem bestimmten Datum weiterbearbeitet werden müssen, können über die Wiedervorlage automatisch wieder aufgerufen werden. Neue Erfassungsmasken für die Erstellung, die Bearbeitung oder den Nur-Lesemodus können natürlich auch kreiert werden. Die Zinnet-ICN-Toolbox verbessert die Handhabung, Ergonomie und Funktionalität von ICN. Sie macht die Arbeit mit Dokumenten einfacher und schneller. Unnötige Klicks oder Zwischenschritte werden eingespart, der Arbeitsfluss verbessert. Es ist nur ein kleiner Schritt dahin, da die Toolbox mit geringem Aufwand implementiert werden kann. Keine Entwicklungsarbeit, nur Konfiguration. Dank der verbesserten Handhabung und Produktivität verbessert die Toolbox die Akzeptanz ihrer Anwender und reduziert Kosten. Gerne erstellen wir Ihnen ein maßgeschneidertes Lösungsszenario, mit den damit verbundenen Kosten für Softwarelizenzen und Dienstleistungen. Sprechen Sie uns einfach an. Danke!